Herzlich willkommen meine Lieben zu einer neuen Ausgabe der Schlagzeugrevue. Hallo, grüß euch. Schlagzeugrevue, hast du jetzt gesagt? Ja! Schlagzeilenrevue. Schlagzeilenrevue. Wie ist man das jetzt nochmal Ja, Er mal. macht das nicht so, das tut mir leid. Ja. Warte, dann den Rest jetzt an. Ich bin müde. Okay. Fangen wir an. Ja. Passt. <lacht> ja, die ganze Woche war eigentlich ein Thema. Die ganze Zeit Politik. Die ganze Zeit das eine Thema, nämlich Silber. Silber. Eisen. Nein, das ist der Musiker, gell? Ja, ich glaub. Aber irgendwas mit Talgeschichten, Talform. Ja, irgendwas mit Espen. Es war ziemlich, ja, genau. In jedem also für und... Entschuldigung, kurz. Ja, was machst du da mit in der Sendung? Äh, ich habe. Ja, hallo? Ja? Cool, super, ja? Okay, halbe Stunde. Ähm. Kriege ich hin, passt. bin dort. Danke. Ja, passt alles also, als ist dabei. Passt, danke. Papa. Entschuldige, was machst du mit in der Sendung telefoniert? Ähm also so geht's nicht. Das ist bitte. Jetzt muss ich einen guten Grund haben. Habe Echt? Welcher? Der Kanzler will ich sagen. Geh, kein Scheiß. Tja, ich, hab, ich war ja mit einem Frühstücken. Hm? Stimmt, habe ich gesehen. Und das war nicht so ein hm, das war so. Das hat er mir zugesagt, gesagt, dass ich einen Termin bei einem Kanzleramt kriege. Wirklich? Ja, das war noch nicht fix. Okay. Und heute hat er gesagt, ich werde heute angerufen, weil wir der wir haben gerade wegen Stress. Und, und ja, Silber. Ja, genau. Und äh, deswegen ja, muss ich jetzt eigentlich los. Naja, dann sehen um, wir uns nächste Woche, Telefon. Genau. Danke fürs Reinschauen, und ich glaube, wir werden euch da noch einfach an am Clip dranhängen von der Folgewoche. Ja. Und, ja, und das Video vom Kanzler Kumbana euch einfach schon rein. Genau. tut mal Ich hab auch Verständnis. Ja, der Präsident, der Kanzler. Bis nächste Woche. Ciao, Pfiatang. Ciao. Du, das, das letzte ja? ist glaube ich die, da habe ich nur die Schlagzeile geschafft. Das letzte? Ich, ich habe es nicht geschafft, dass ich meinen Artikel lese, weil ich Angst gehabt habe, dass ich so viele Therapiestunden brauche, dass es nicht mehr schön ist. Wie hat der krass den Artikel? Kathi Lugner beichtet im TV. So war der Sex mit Richard. Würde ich mir das vorstellen? Da hat übrigens eine andere Zeitung auch einen Artikel gebracht. Okay. Habe ich habe immer aber nicht gelesen. Strache. Du schaust andere Zeitungen an? Ja. Vergleichsweise, um Niveau abzuklären. Strache. Im Bett bin ich ein Linker. Aber ich habe es nicht gesehen.